Hallo und herzlich willkommen. Ganz häufig werde ich gefragt, was den Stress mit Selbstliebe zu tun hat. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man wirklich daran gehen möchte, seinen Stress nachhaltig abzubauen. Gehören Sie auch zu denjenigen, denen so gar nichts einfällt oder die Ihnen so richtig ins Stottern kommen, wenn es darum geht, ob Sie sich selber lieben? Die allerbesten Tipps, und zwar die sechs wertvollsten Tipps, wie Sie lernen können, sich selbst zu lieben, erfahren Sie in diesem Video. Gleich geht's los nach dem kleinen Intro. Wie ich eben schon sagte, ist es ist ein ganz wichtiger Punkt, sich selber lieben zu lernen, um nachhaltig den Stress abzubauen. Denn ganz klar ist, wenn man das nämlich nicht kann, sprich, wenn man sich selber nicht lieben kann, dann wird es immer ein bisschen schwierig werden, weil man die Bedürfnisse anderer Menschen über die eigenen stellt. Und dann tut sich natürlich ganz klar die Frage auf, wenn ich mich selbst schon nicht lieben kann, warum sollten es dann andere tun? Und das ist relativ eng miteinander verbunden, denn letzten Endes ist es so, dass diejenigen, die sich nicht selber lieben, ganz, ganz große Schwierigkeiten haben mit dem Abgrenzen, also mit dem Nein sagen und auch mit der Organisation, weil sie sich dann doch sehr schnell aus dem Tritt bringen lassen. Hier kommen also jetzt wie versprochen die sechs wichtigsten Tipps und die wertvollsten Tipps, wie sie lernen können, sich selbst zu lieben. Und schon geht's los mit dem ersten Tipp. Fangen Sie mal an, Ihre Gedanken zu beobachten. Wie sprechen Sie mit sich selber? Vielleicht haben Sie das schon mal gehört, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wenn Sie nämlich bemerken, dass Sie selber gar nicht so gut mit sich reden, zum Beispiel sagen, oh, jetzt bin ich wieder so trottelig gewesen oder war ja klar, dass mir das passiert oder... Ähm, ich werde das einfach nicht gebacken kriegen. Ich bin einfach zu blöd dazu. Lauter solche inneren Dialoge finden ganz häufig bei Menschen statt, die sich tatsächlich nicht selber lieben. Deswegen ist es ein ganz wichtiger erster Schritt, sich diesbezüglich mal zu beobachten und sich zuzuhören. Denn indem wir unsere inneren Dialoge mal wahrnehmen, bemerken wir dann natürlich auch erst, wie wir selber mit uns sprechen. So würden wir wahrscheinlich mit niemand anderem reden. Ne? Wenn wir zum Beispiel einen guten Freund haben oder ähnliches. Und so kommen wir auch schon direkt zu dem zweiten Tipp. Werden Sie Ihr eigener bester Freund oder Freundin, je nachdem, und bemerken Sie, oder bemerken Sie mal den Unterschied. Wie würden Sie jetzt mit einem wirklich guten Freund oder mit Ihrer besten Freundin reden, wenn es der mal nicht gut geht? Oder wenn ihr was nicht gelungen ist oder ihr ein Fehler passiert ist? Würden Sie auch zu ihr oder ihm sagen, oh du Trottel und es war ja klar, dass du das nicht hinkriegst und es ist so typisch für dich? Wahrscheinlich eher nicht. Sie würden aufmunternde Worte finden, vielleicht gemeinsam mit ihm oder ihr überlegen, wie es beim nächsten Mal besser funktionieren kann. Sie würden vielleicht auch ganz anders im Vorfeld schon mit ihm oder ihr reden. Wir selber neigen dann ja sehr dazu, wenn irgendwas ansteht, zu sagen, Oh, ich kriege das bestimmt nicht hin und oh, das wird schon wieder schwierig werden. Und du machst ja sowieso immer Fehler. Und das sind so diese inneren Dialoge. Auch gern bekannt als innere Kritiker oder innere Stimmen, zum Beispiel auch ein kleines Thema in meinem Gelassenheitsworkshop, zu dem ich Sie herzlich einlade, der ist kostenfrei, nur mal so ganz nebenbei. Aber das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir das einfach mal kennenlernen und versuchen damit auf eine andere Art und Weise umzugehen. Also wirklich zu lernen, der eigene beste Freund zu werden und auf diese Art und Weise auch mit uns selbst zu sprechen. Und das geht auch schon gleich wieder über in den dritten Punkt. Also es greift alles so ein klein bisschen ineinander. Gönnen Sie sich Zeit mit sich selber. Ja, Wir neigen ja doch dazu, in dieser schnelllebigen Zeit so von einem Termin zum anderen zu hetzen oder ständig funktionieren zu müssen, ständig irgendwas auf dem Schirm zu haben und gar nicht so die Möglichkeit dadurch zu haben, mal in uns reinzuhorchen und uns wirklich mal mit uns selbst auseinanderzusetzen. Ja? Dann... Wenn wir dann mal die Gelegenheit nutzen, sollte mal ein bisschen Zeit da sein, dann reden wir auch in aller Linie wieder negativ mit uns. Ne? Von wegen, oh, du hast dies noch zu tun und jenes noch zu tun oder aber auch in der Vergangenheit zu schwelgen, von wegen, das hast du nicht hingekriegt und jenes ist schon wieder in die Hose gegangen und du wolltest doch eigentlich das und das noch machen. Also wenn Sie diese Zeit wirklich auch einplanen, die Sie mit sich selber mal ganz alleine haben können, dann haben Sie auch die Möglichkeit, sich selbst diesbezüglich kennenzulernen und auch mal so in sich hineinzuhorchen. Was für Bedürfnisse sind da eigentlich und welche erlaube ich mir nicht? Und schon kommen wir zu dem vierten Tipp, nämlich wenn wir diese inneren Dialoge führen und wenn wir uns dabei mal zuhören, dann werden wir feststellen, dass wir ganz, ganz häufig ganz viele negative Aspekte bei uns finden. Dann sind wir vielleicht zu ungeduldig oder wir sind... Ähm, zu langsam wie auch immer hören sie sich da mal zu sie werden punkte finden und bei diesem vierten tipp geht es darum genau diese eigenschaften die wir haben positiv umzuformulieren das heißt wenn ich vielleicht den eindruck habe ich bin bei vielen dingen langsam dann ist es doch wahrscheinlich so dass ich langsam bin weil ich eben sehr genau arbeite also sehr gründlich bin und alles ganz akkurat mache also nicht darüber huddel sondern positiv formuliert ich mache es akkurat Genauso um vielleicht bei der Ungeduld. Wenn ich ungeduldig bin, dann mag ich vielleicht gerne schnell vorwärts kommen. Ich mag gerne Ergebnisse haben. Also bin ich ergebnisorientiert. Und so kann man aus so ziemlich jeder negativen, vermeintlich negativen Eigenschaft eine positive machen, die uns dann schon wieder selber im eigenen Licht aufwertet, womit es uns dann besser geht. Mein fünfter Tipp ist folgender, nämlich auch mal die eigenen Erwartungen herunterzuschrauben. Auch dazu neigen wir alle sehr, sehr. Oft nehme ich von uns selbst sehr, sehr viel zu verlangen. Diese Dinge, die wir uns selbst manchmal so aufdrängen, die wir uns selber aufbürden, die würden wir jemand anderes gar nicht zumuten. Und dann kenne ich natürlich solche Aussagen auch, dass es dann heißt, naja, ich, bin, ich verlange schon viel von mir. Ich bin eben so und ähm, wenn ich nicht viel und schnell und alles ganz akkurat schaffe, dann bin ich unzufrieden. Doch hier kann man auch mal ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen einfach bleiben. Warum erwarte ich denn von mir selber so wahnsinnig viel? Ich bin ja schließlich auch nur ein Mensch. Also warum erwarte ich von mir so viel mehr als vielleicht von jemand anderem. Und wenn Sie das mal für sich registriert haben, wo, wann, wie oft erwarte ich von mir ganz besonders viel, kann man auch da anfangen, das mal wieder so runterzuschrauben, wie wir es vielleicht von jemand anderes erwarten würden, weil das ist dann eher realistisch immer so diese übererzogenen Erwartungshaltung von uns selbst, fangen an uns zu stressen, uns unzufrieden zu machen und zeigen uns dann vermeintlich auf, wie unfähig wir sind, weil wir das eben nicht hinbekommen haben. Also auch ein ganz ganz wichtiger Punkt, die eigenen Erwartungen mal zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Und schon komme ich zum sechsten wertvollen Tipp, der tatsächlich auch wirklich wertvoll und wichtig ist. Beobachten Sie sich mal, wie oft Sie es sich selber gut gehen lassen. Wann gönnen Sie sich was? Sind das so ganz, ganz wenige Momente oder ist das wirklich Alltag bei Ihnen, dass Sie auf sich achten, dass Sie schauen, dass es Ihnen gut geht? Das kann bei ganz, ganz vielen Kleinigkeiten losgehen. Ob es nun, sagen wir mal so ist, Naja, die Kollegin mag gerne das Fenster offen haben. Mir ist zwar ein bisschen kalt, aber hm, ich halte das schon aus. Oder jetzt habe ich wahnsinnig viel auf dem Tisch, jetzt kommt mein Chef noch mit etwas um die Ecke. Ach, ich kriege das schon hin. Das ist nicht gut umgehen mit sich. Das ist nicht die Sache, wo man sagen könnte, ich achte auf mich. Genauso, wann gönnen Sie sich mal ein bisschen Auszeit? Wann tun Sie etwas Schönes für sich? Wann machen Sie wirklich was richtig Schönes nur für sich ganz alleine? Meistens ist es so, dass wir das im Zusammenhang mit anderen Menschen dann tun. Dann planen wir schöne Sachen, wir kochen was Leckeres, wir machen es uns gemütlich, wir zünden Kerzen an zum Essen und solche Dinge, aber für uns alleine tun wir das nicht. Das heißt, wir gehen mit uns selbst diesbezüglich schon nicht so richtig gut um. Das sind so die sechs wertvollsten Tipps. Ich liste sie nochmal ganz kurz auf. Erstens war es das Gedankenüberprüfen. Ne? Zweitens das beste Freund werden, der beste Freund oder die beste Freundin von einem selbst, was die Gedanken dann wiederum ähm, in eine andere Richtung, nämlich in eine positivere, wohlwollende Richtung bringen soll. Der dritte Punkt war, dass man sich auch wirklich Zeit für sich selber nimmt, um all diese Gedanken tatsächlich mal überprüfen zu können und sich selber gegenüber wohlwollend werden zu können. Ja, dazu braucht es einfach Zeit. Manchmal ist es nicht ebenso schnell getan. Der vierte Punkt ist zu überlegen, was mag ich eigentlich an mir selber und wenn mir auffällt, dass ich in erster Linie negativ über mich denke, dann mal anzufangen, das in positivere Attribute umzuformulieren dass also aus vermeintlich negativen Eigenschaften positive Eigenschaften werden. Der fünfte Punkt war, die eigenen Erwartungen herunterzuschreiben und damit realistisch werden zu lassen. Und der sechste genauso wichtige und wertvolle Tipp ist einfach, dass man es sich mal gut gehen lässt, dass man auf sich achtet und sich auch etwas gönnt. Ich hoffe, diese Tipps bringen auch Sie weiter, bringen auch Sie dazu, sich selbst zu lieben, sich selber sich bewusst zu werden und einfach sehr sehr gut mit sich selber umgehen zu können. Wenn Sie das eine Zeit lang gemacht haben, werden Sie feststellen, dass sie alleine dadurch, dass sie anfangen, sich selber mehr zu lieben und selber mit sich selber gut umgehen zu können, ihren Stress schon ganz ordentlich abbauen können. Dabei wünsche ich Ihnen ganz ganz viel Freude und vor allem auch viele Aha-Erlebnisse. Wenn Ihnen diese Tipps gefallen haben, freue ich mich wie immer auf einen Daumen hoch und Abonnieren Sie auch gerne den Kanal und worüber ich mich natürlich noch freue, ist, wenn Sie in den Kommentaren mal ein bisschen hinterlassen, wie so Ihre Erfahrungen damit sind und mich daran teilhaben lassen, ob Sie es ausprobieren und wie es Ihnen damit geht. Das war es auch schon für heute. Bis zum nächsten Mal.